Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es ja um das Thema Attraction Marketing beziehungsweise ich möchte einfach einen kleinen Impuls ja zu diesem Thema heute wieder mit auf den Weg geben. Beim Attraction Marketing ist es ja so, dass du, ähm, das, oder dass das vorrangige Ziel ja ist, dass Menschen, ja, sich so zu dir hingezogen fühlen, ja, dass sie von sich aus deine Produkte, deine Dienstleistungen kaufen oder eben in deinem Network Marketing Business, ähm, ja, einsteigen und, ähm, damit das Ganze funktioniert, brauchst du drei Komponenten. Du brauchst Leidenschaft, du brauchst eine ehrliche Absicht und du brauchst ähm, Content bzw. Mehrwert, ja, den du an deine Kunden, an deine Interessenten transportieren kannst. Ähm, Content ist immer so ein, ein, ein großes Thema. Letzten Endes geht es einfach darum, dass du Tipps und, und, und Tricks mit äh, an die Hand gibst, wie deine ja, Kunden ihre Ziele schneller und sicherer erreichen oder dass du sie einfach auch an deinem Leben teilhaben lässt, was ich noch den viel, viel spannenderen Bereich, ja, finde. So, und jetzt brauchst du auch noch ein Medium, ja, wo du deine Inhalte transportieren kannst. Und da stellt sich dann oft die nächste Frage, okay, welches Medium soll ich denn auswählen? Und hier ist es ähm, einfach so, es sollte zu dir passen, ja, es sollte zu dir, zu deiner, zu deiner Art und, und, und Weise passen, zu, ähm, ja, zu deinem Charakter passen, einfach, ja, es sollte ein Stück von dir sein, ja, ähm, Du kannst, wenn du gerne Videos machst, dann eignet sich ein YouTube-Kanal hervorragend. Wenn du ähm, gerne Podcast machst, ja, also das Ganze über Audio äh, transportieren willst, dann äh, eignet sich eben ein eigener Podcast. Wenn du gerne Artikel schreibst, wenn du so der bist, der gerne seine Gedanken zu Papier bringt, dann lohnt sich ein eigener Blog und ähm, es ist völlig egal, welches Medium du wählst, es sollte zu dir passen und was du auf jeden Fall aber beachten solltest, du solltest alle Inhalte, die du transportierst, ja, an einem zentralen Ort lagern und das ist dein Blog. Also was du auf jeden Fall haben solltest, ist ein eigener Blog, an dem du ja deine Inhalte bündelst ähm, und das hat einfach voll den Grund zum einen machst du dich mit einem eigenen Blog unabhängig, ja. Wenn du, ähm, wenn zum Beispiel, du, du verwendest YouTube, YouTube schließt deinen Kanal, dann sind deine Videos weg, dein Netzwerk ist weg, das war es erstmal, ja. Wenn du einen eigenen Podcast hast, ja, ähm, und dein Account wird dort gesperrt, dann sind deine Podcasts weg, deine Inhalte weg, dein Netzwerk weg. So, wenn du aber deine Dateien, ja, an einem zentralen Ort lagerst und sie und sie zur verfügung stellst. also der blog ja dann hast du ja immer die hoheit was auf deinem blog passiert und kannst dementsprechend auch ja deinen blog weiter betreiben das heißt dein business ähm, kann dementsprechend weiterlaufen du äh, bist also unabhängiger von dieser geschichte außerdem und das ist der nebeneffekt der sich daraus ähm, ergibt ähm, baust du über die, die zeit ja quasi eine gewisse autorität im internet auf das heißt ähm, deine inhalte werden immer wichtiger sie werden immer relevanter werden dadurch schneller gefunden und so Baust du dir natürlich auch Trafficströme auf. Und das Ziel des Ganzen ist doch letzten Endes, dass du Interessenten ja, für dich, für deine eigene Liste, ja, für dein eigenes Business gewinnst. Und wenn du den Blog als deine eigene Leadmaschine betrachtest, dort deine Inhalte bündelst, dadurch Traffic aufbaust, dadurch ähm, ja, dein Netzwerk vergrößerst, deine E-Mail-Liste weiter aufbaust, dann ist es eine runde Sache. Und ähm, das soll es eigentlich jetzt auch für heute schon mal ähm, gewesen sein. Also die drei wichtigsten Komponenten sind Leidenschaft, ehrliche Absicht, ja, und ähm, wertvollen, hochwertigen Content für deine Zuschauer, für deine Community. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, du, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst. Ähm, man weiß nie, für wen die Infos jetzt gerade in dem Moment interessant sind. Wenn der Tipp, wenn der Impuls, ja, wenn der für dich ja, ähm, hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du mit mir in den Austausch gehst. Schreib mir einen Kommentar, gib mir ein Like, ja, oder wie gesagt, teile das Ganze einfach ja, mit dein Netzwerk, dann würdest du mir einen großen Gefallen tun, diese Arbeit hier auf ja, dem Kanal äh, dementsprechend unterstützen. So, das war es jetzt von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg von ganzem Herzen für dich, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.